Hallo. Ja, hier ist wieder der Max mit dem Witz des Tages. Genau. Also, der kleine Karl spielt bei in der Wohnung des Onkels Fußball. Peng, puff, plötzlich geht eine riesige Vase kaputt. Der Onkel kommt, wird ganz bleich, weit und jult. Die war aus dem 17. Jahrhundert. Die war aus dem 17. Jahrhundert. Da kommt der kleine Karl, tippt ihn auf die Schulter und meint: Ha, Onkel, da bin ich ja beruhigt. Ich dachte, die wäre neu. <lacht> Gut, das war wieder der Witz des Tages mit eurem Max. Viel Spaß und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Abschalten.